Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12 auf. Das ist die Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung Gesetz zum Staatsvertrag zwischen Hessen und Bayern, Drucksache 20 /6988. Und Ich darf zur Einbringung Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort erteilen. Vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der der vorliegende Gesetzentwurf dient dazu, ein einheitliches länderübergreifendes Planfeststellungsverfahren für den Neubau der Grenzwaldbrücke im Zuge der Bundesautobahn 7 sicherzustellen. Das soll gewährleisten, dass das Baurecht für diese dringend erneuerungsbedürftige Brücke zwischen Hessen und Bayern so zweckmäßig und effektiv wie möglich geschaffen wird. Zwar ist es grundsätzlich auch möglich, die Errichtung oder Änderung eines grenzüberschreitenden Straßenbauvorhabens im Wege zweier getrennter Verfahren, durch die jeweils zuständige Planfeststellungsbehörde genehmigen zu lassen. Die Planfeststellung würde sich dann jeweils nur auf den Teil des Vorhabens auf dem eigenen Hoheitsgebiet erstrecken. Aber diese Vorgehensweise birgt das Problem von Koordinierungsschwierigkeiten, wenn Änderungen am Projekt nötig werden, die in zwei Genehmigungsverfahren dann wieder eingebracht werden müssen. Auch besteht bei potenziellen Klagen gegen die Zulassungsentscheidung das Risiko dass die beiden Projektteile unterschiedliche rechtliche Schicksale erleiden, so will ich es einmal ausdrücken. Und dies gilt es zu vermeiden. Bayern übernimmt das Projekt, weil das zu ersetzende Brückenbauwerk selbst vollständig auf bayerischem Gebiet liegt. Auf hessischem Gebiet sind alleine Streckenanpassungen über rund 800 m erforderlich. Bayern ist mit der Brücke selbst bestens vertraut. Die Streckenanpassungen sind zwangsläufig Folge der Brücke. Erneuerung. Ich will vielleicht noch generell etwas sagen zur Situation der Brücken in Hessen sagen. Wir sind für die Bundesautobahnen seit einem guten Jahr nicht mehr zuständig. Aber wir haben in den letzten Jahren davor und auch jetzt immer noch für die Bereiche an Bundes- und Landesstraßen, für die Hessen Mobil weiter zuständig ist, die Sanierung der Straßen und die Aufrechterhaltung funktionstüchtiger Verkehrswege zum zentralen Thema im Bereich des Straßenbaus gemacht, und zwar seit 2014. Deswegen nicht nur die Autobahnbrücken in Bayern, sondern auch die in Hessen haben einen erheblichen Sanierungsbedarf. Das ergibt sich aus der Alterstruktur der Brücken, die zu 60 älter als 50 Jahre sind und zumeist aus den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts stammen. Damals steckte der Spannbetonbau noch in den Kinderschuhen. Die Brücken sind zudem vielfach tausalzgeschädigt und erschwerend kommt hinzu, dass in den vergangenen Jahrzehnten eine erhebliche Zunahme des Schwerverkehrs zu verzeichnen war, die bisher jedenfalls ungebrochen weitergeht. Deswegen müssen zahlreiche Brücken instand gesetzt oder nach Planungsverfahren durch neue ersetzt werden. Im Netz der Bundesfernstraßen in Hessen befinden sich rund 3.500 Straßenbrücken, davon rund 1.500 Autobahnbrücken. Und die Grenzwaldbrücke an der A 7, über die wir heute hier reden, und wo Worüber wir uns mit dem Freistaat Bayern über einen Entwurf eines Staatsvertrags geeinigt haben, liegt unmittelbar südlich der Landesgrenze zwischen Hessen und Bayern. stammt aus dem Jahr 1968. erstreckt sich über 935 m bei einer Höhe von bis zu 96 m. Die Brücke ist erheblich schadhaft muss in den nächsten Jahren daher ersetzt werden. Die Planung der Brücke und der Streckenanpassung wird verantwortet durch die Autobahn GmbH des Bundes, die uns mitgeteilt hat, dass die voraussichtlichen Kosten für den Neubau der Brücke 225 Millionen € betragen. Darin enthalten 20 Millionen € für die erforderlichen Streckenanpassungen. Die Kosten werden vom Bund getragen. Ich freue mich auf die weitere Diskussion und bin zuversichtlich, dass auch dieser Gesetzentwurf wie schon damals das Begleitgesetz zur Mainbrücke Mainflingen letztlich einstimmig Angenommen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Der erste Redner ist der oder Aussprache. eröffnet. der erste Redner der Aussprache ist der Kollege Markus Meissner für die Fraktion der CDU. Ich finde auch eine verkehrspolitische Grundsatzrede ist hier. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es gerade von unserem Minister gehört, dass es sich hier um eine rein bürokratische Formalie handelt. Klar ist, dass die Grenzwaldbrücke der BRB 7 neu gemacht werden muss. Sie liegt auf bayerischem Gebiet und 800 Meter haben wir gerade gehört. Nördlich der Brücke ist auch das hessische Gebiet betroffen, sodass wir genau da hinten eine schöne Gemarkung, absolut. Und um die Zuständigkeit für die Planfeststellung des Vorhabens auf hessischem Gebiet auf die bayerischen Behörden zu übertragen, bedarf es dieses Staatsvertrages. Und damit der Staatsvertrag in Kraft treten kann, ist in Hessen die Verabschiedung des vorliegenden Begleitgesetzes notwendig. Ich bitte Sie daher um Zustimmung. und Ich bin in der weiteren Debatte auf den wichtigen Grund gespannt, warum diese bürokratisch, rein bürokratisch notwendige Angelegenheit der parlamentarischen Debatte bedarf. Vielen Dank. Ja, sehr, aber aber ich bin Vielen Dank, Kollege Reusner. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Naas für die Fraktion der Freien Demokraten. Vielleicht. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beraten heute über den Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Freistaat Bayern. Es geht konkret um den geplanten Ersatzneubau der Grenzwaldbrücke an der A 7, also fulda bad brückenau Die Brücke liegt auf bayerischem Gebiet. Das hat der Kollege eben schon gesagt. Aber sie wirkt sich in ihrem nördlichen Teil auch auf das hessische Gebiet aus. Dem Gesetz – und ich nehme es gleich vorweg, Herr Staatsminister, seien Sie beruhigt – dem kann man natürlich nur zustimmen. Es ist gut, wenn der Bund Endlich in die Infrastruktur investiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in die Autobahnbrücken zu investieren, ist auch dringend notwendig. Das wissen wir spätestens seit der Sperrung der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden. Da haben Sie großes Glück gehabt, Herr Minister. Nicht nur, dass die Brücke gerade so standgehalten hat. Sie hatten auch Glück, weil Sie danach auf die formelle Nichtzuständigkeit verweisen konnten. Und Sie haben es ja auch heute wieder betont. Es ist die Autobahn GmbH des Bundes seit dem 01.01.2021 zuständig. und Der Bund hat natürlich in diesem Fall der Salzbachtalbrücke auch die Suppe ausgelöffelt. Das kann man klar sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will deswegen die Gelegenheit, Kollege Meysner, nutzen, einmal die Straßeninfrastruktur des Landes in den Blick zu nehmen. Und Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Autobahnen ist das Land ja nicht mehr zuständig. Das erwähnt der Minister ja immer gern und oft. Aber er vergisst im gleichen Atemzug zu sagen, dass das Land nach wie vor für die einfachen Bundesstraßen zuständig ist und natürlich für die Landesstraßen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Minister, es sind Ihre Landesstraßen. Seit acht Jahren ist Tarek Al-Wazir jetzt Verkehrsminister. und Man muss konstatieren, seit acht Jahren bleiben die Investitionen in den Landesstraßenbau, und damit sind natürlich die Straßen gemeint, hinter den bilanziellen Abschreibungen zurück. Und wenn ich den Zahlen von Minister Boddenberg Glauben schenken darf, dann sind die jährlichen Abschreibungen über 200 Millionen €. Die jährlichen Investitionen belaufen sich jedoch nur auf rund 190 Millionen €. Und das ist ein Sollansatz. Da weiß man noch nicht, ob das Geld wirklich ausgegeben wurde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da muss man kein großer Volkswirt sein, um zu erkennen, dass das eine schlechte Entwicklung ist. Wir leben von der und aus der Substanz. Das ist Fakt. Das hat zur Folge, dass die Landesstraßen weiter verfallen, und daran ändert auch der schöne Slogan Erhalt vor Neubau nichts. Denn es wäre ehrlicher zu sagen, weder Neubau noch Erhalt, und das trotz Rekordsteuereinnahmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lieber Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es um die hessische Infrastruktur nicht gut bestellt ist, das kann man relativ einfach belegen, auch ohne die Zahlen von Kollegen Boddenberg. Und zwar nicht anhand von externen Studien, denn denen trauen Sie ja ohnehin nicht, Herr Minister, sondern anhand der eigenen Zahlen aus dem eigenen Haus. Und die sind in vielen kleinen Anfragen veröffentlicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im März vergangenen Jahres waren in Hessen 37 Brücken aus Sicherheitsgründen für den Lkw-Verkehr gesperrt. Im Dezember letzten Jahres waren es schon 41 Tendenz steigend. Ich kann Ihnen jetzt die Liste vorlesen. Ich habe sie hier. Das ist eine wirklich interessante Liste, und es betrifft, glaube ich, viele Landkreise. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind Brücken dabei, wo keine Fahrzeuge über drei Tonnen mehr drüber fahren dürfen. Und aus der Anfrage geht auch hervor, dass 10 der hessischen Brücken laut Ministerium als dringend sanierungsbedürftig eingestuft sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind über 400 Brücken in Hessen. Aber das Ministerium sieht bei manchen dieser Brücken Zitat, keinen dringenden Handlungsbedarf. Ich sage Ihnen aber, wenn eine Brücke so schlecht ist, dass nicht einmal ein Krankenwagen drüber fahren darf, dann ist in der Tat dringender Handlungsbedarf, Herr Minister. Meine Damen und Herren, Hessens Brücken sind in einem schlechten Zustand, und wenn Sie diesen Trend nicht brechen, wird es für die Lkw-Fahrer in Hessen bald sehr eng werden, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. deswegen, Herr Minister, die Autobahnen, die sind Sie gerade noch losgeworden an den Bund, aber bei den Landesstraßen dürfen Sie keine Ausreden hier mehr machen. Da werden wir Sie an Ihren Taten messen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. – Nächster Redner ist der Abg. Gerntke für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, in der Tat sind wir uns, glaube ich, hier weitgehend einig, dass das konkret in Rede stehende Gesetz durchaus gemeinsam beschlossen werden kann. Darum geht es offensichtlich nicht. Die FDP will hier eine Grundsatzdiskussion führen. Und da ja, würde ich, ich auch gar nicht kritisieren, sondern wenn man zu diesem Sachverhalt irgendwas zu bereden hat, dann kann es eigentlich nur die Grundsatzdiskussion sein. Da beschwert sich die FDP äh, darüber, dass äh, zu wenig in die Infrastruktur äh, investiert wird. Äh, da finde ich, müsste man sich doch dann auch auseinandersetzen darüber, warum denn zu wenig in die Infrastruktur äh, investiert wird. Und äh, fast alle hier äh, im Hause haben ja gemeint, dass sie sich für die äh, Schuldenbremse äh, engagiert haben. Und äh, fast alle äh, Finanzminister, ob im Bund oder im Land na, haben Sie jetzt auch gemeint, dass Sie versuchen, diese Schuldenbremse zu umgehen, um die Probleme, die Sie gemeinsam geschaffen haben, diese Probleme jetzt einigermaßen lösen zu wollen. Aber ganz grundsätzlich kann man doch sagen, diese Politik, die dazu führt, dass hier die Brücken bröseln, ob es nun eine bundesweite Frage ist bei Bundesautobahnen oder ob es Bundesstraßen sind oder Landstraßen sind. Also Je nachdem, wer hier die Verantwortung hat, kann man doch sagen, eigentlich ist die Politik relativ klassisch, dass sie nämlich gemeinsam zu verantworten hat, dass hier Sparpolitik betrieben worden ist und das auf Kosten der Infrastruktur, wohlgemerkt nicht nur auf Kosten der Infrastruktur der Autobahnen und Straßen sondern zugleich ja auch, äh, ist die gleiche Politik ja auch gegenüber dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr äh, betrieben worden. Und es ist hier zu Recht äh, auch vom Minister äh, gesagt worden, eine weitere Ursache äh, ist doch der äh, gestiegene Verkehr und insbesondere der gestiegene Schwerlastverkehr, der dazu führt, dass die äh, Autobahnen in einem äh, maroden Zustand sind. Und da wäre ja wohl die erste Maßnahme, dafür Sorge zu tragen, äh, dass äh, Transporte vom äh, von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Auch dazu sind aber keine Beiträge geleistet worden, sondern gleichzeitig ist die Schiene noch mehr vernachlässigt worden, als es die Straßeninfrastruktur gewesen ist. Und das Resultat sind eben entsprechende bröselnde, bröckelnde Brücken und diese äh, bröselnden, brackelnden äh, Brücken sind dann eben auch sinnbildlich für eine bröselnde, brackelnde äh, Infrastrukturpolitik sowohl der Landes als auch der Bundesregierung unter Beteiligung der verschiedenen Parteien, einschließlich der FDP, äh, die auch immer mal wieder mit dabei war und eben auch an der Sparschraube mitgedreht äh, hat. Äh, wir brauchen insgesamt äh, Investitionsprogramme für einen ökologischen und einen sozialen Ausbau des Nah- und Fernverkehrs und zwar mit Priorität eben Schienenverkehr. Das wäre eine Lösung, aber hier machen Sie im Prinzip ja eine Politik des Weiter-Sos über Jahre und Jahrzehnte und dann muss man sich eben auch nicht wundern, dass das dabei rauskommt, was dabei rauskommt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gernke. Nächste Rednerin ist die Abg. Kathi Walter für die Fraktion BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Lieber Stefan Naas, in der Schule würde man sagen, Thema verfehlt 6, und 6 Denn worum geht es hier heute? Die Grenzwaldbrücke muss erneuert werden, und wir reden über einen Staatsvertrag und den bekleideten Gesetzentwurf. Aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass dort auch wieder die restlichen Brücken in Rede stehen. Von daher nutze ich die Zeit und werde auch noch ein bisschen was zu unserem Engagement dazu sagen. Wir hatten diesen thematischen Vorstoß von der FDP ja schon mindestens dreimal. Ich erinnere mich an viele Einbringungen von der FDP zum selben Thema, und wir haben dem immer unsere Zahlen entgegengehalten, das würde ich dann gerne auch heute tun. Das letzte grenzüberschreitende Vorhaben war der Ersatzneubau der Brücke der Mainbrücke in Mainflingen. Und grundsätzlich zum Brückenbau es ist es so, dass es erheblichen Sanierungsbedarf gibt. Das liegt aber natürlich auch daran, dass Vorgängerregierungen es anders gehalten haben mit den Brückensanierungen. Wir stellen uns dem mit dem Programm Sanierung vor Neubau entgegen und haben zum Beispiel am hessischen Abschnitt der A 7 verschiedene Sachen in Angriff genommen. Größere Vorhaben sind dort die Ersatzneubauten der Talbrücken Welkers, Talaubach und Götzenhof. Ansonsten schreiben die Ersatzneubauten der Talbrücken an der A5 voran. Dort gibt es seit November Bauarbeiten an den Talbrücken Heubach, Volkersbach und Bächling-Bornbach. Im Dezember gab es die Verkehrsfreigabe für die Talbrücke Marbach. Und allesamt sind das Großprojekte mit Kosten zwischen 30 und 106 Millionen €. Brücken sind eine wichtige Infrastruktur für uns, und die lassen wir uns auch etwas kosten. Und auch im Netz der Bundes- und Landesstraßen, die nach wie vor durch uns verwaltet werden, erfolgen zahlreiche Sanierungsmaßnahmen und Ersatzneubauten an Brücken, wie die Verstärkung der Taubensteinbrücke an der B49 in Wetzlar, die Überführung der B519 über den Main bei Flörsheim und der Überführung der L3027 über die Bahntrasse in Niedernhausen. Im Bauhaushalt für 2021 standen für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen insgesamt 378 Millionen € zur Verfügung, davon 200 Millionen € für die Bundesstraßen, 132 Millionen € für Landesstraßen 44 Millionen € für Kreisstraßen. Bei den Bundesstraßen wurden zur Erhaltung rund 90 Millionen € ausgegeben, 15 Millionen € für den Erhalt von Bauwerken und 76 Millionen € für die Erhaltung von Fahrbahnen. Das muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen wollen, lieber Stefan Naas. Du hast heute einmal wieder bewiesen, dass dir das schwerfällt, was ich schade finde, weil du eigentlich ein kluger Mann bist. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Gelegenheit, unser Engagement in diesem Bereich noch einmal darzustellen. und freue mich ganz zum Schluss auch noch über die Planfeststellung für die RTW, weil das darüber hinaus auch ein ganz wichtiges Vorhaben ist, den Schienenring um Frankfurt und die Region Rhein-Main zu schließen und ein wichtiger Teilbereich für die Verkehrswende. – Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Walter. – Nächster Redner ist der Abg. Eckert, Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie vielleicht einmal das Verbindende bei den Brückenbauern, die jetzt alle reden, mal in den Blick nehmen und sagen, dass uns allen gute Infrastruktur wichtig ist und dass es dafür auch um Investitionen braucht, sei es in den Brücken, sei es aber auch im Landesstraßenbau und ja auch im Bereich der Schieneninfrastruktur. Meine Damen und Herren. Wenn das der Konsens ist, sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Aber aber meine Damen und Herren, und deswegen in der Tat, wir haben über die Brücke in Mainflingen diskutiert, wir diskutieren über die Grenzwaldbrücke, und deswegen stimmt es, dass wir das Thema Brückenbau, insbesondere in Hessen, auch darüber hinaus, aber auch in Hessen in den Fokus nehmen, weil insbesondere die Bundesautobahngesellschaft ja nicht umsonst Anfang des Jahres deutlich gemacht hat, dass eigentlich 25 aller Autobahnbrücken in Deutschland in einem so maroden Zustand sind, dass sie dringend der Sanierung bedürfen oder der Neubauten. Und damit, meine Damen und Herren, zeigt sich, wie wichtig es ist, dass eine bayerische Regionalpartei aus dem Bundesverkehrsministerium draußen ist, dass wir uns tatsächlich diesen Erfordernissen in der Infrastruktur in ganz Deutschland widmen, meine Damen und Herren. Ich bin dabei und deswegen gebe ich Kollegen Dr. Naas ausdrücklich recht, weil das ist die Frage, die uns in Hessen beschäftigt, Herr Minister. Er hat eben ein paar Beispiele zu Brücken genannt. Wir könnten den gesamten Bereich der Straßeninfrastruktur in Hessen im Landesstraßenbau in den Blick nehmen. Da kommt von Ihnen immer, wir geben so viel Geld aus wie noch nie und ähnliches mehr. Aber die entscheidende Gretchenfrage: wie hoch ist denn eigentlich in Ihrer jetzt doch langen Regierungszeit der Anteil von schlechter und ganz schlechter Straßenqualität in Hessen verändert worden. Wo ist die Verbesserung? Und genau das, ich weiß nicht, wie viele kleine Anfragen ich dazu schon gedreht habe, Herr Minister, gibt es immer Erklärungen, warum Sie darauf keine Antwort geben können. Das wäre die Gretchenfrage noch am Ende. Was hat sich verbessert, meine Damen und Herren, für die Infrastruktur in Hessen? Und deswegen ist es richtig und notwendig, das hier auch zu thematisieren, meine Damen und Herren. Ich bin da sehr gespannt, ob wir irgendwann einmal eine Antwort bekommen. Nicht nur über die Liste. Kollege Dr. Naas hatte das ja. Wie viele Brücken sind in einem schlechten, sehr schlechten Zustand? Sondern insgesamt auf den gesamten Bereich des Landesstraßennetzes, meine Damen und Herren. Ich bin auch sehr dabei, und das haben wir hier auch schon immer wieder deutlich gemacht, dass wir in dem Bereich, wenn wir die Doppik einigermaßen ernst nehmen, das ist ja immer irgendwie so auf Landesebene mal so mal so, aber wenn wir sie denn ernst nehmen, dann muss diese Anzahl dessen, was ich an Infrastrukturvermögen habe und die, Anzahl, die Summe dessen, was ich an Abschreibungen habe, irgendeine Konsequenz für die Investitionen durch das Land haben, meine Damen und Herren. Und das wäre nachhaltig im Übrigen, wenn wir nachhaltig investieren in diesem Bereich. Und ich will, wenn wir so ein bisschen an der Grundsatzdebatte sehen, neben diesen zwei Grundsätzen auch noch einmal etwas ansprechen an dieser Stelle, weil wir immer sehr viele einzelne Staatsverträge jetzt in diesem Bereich der Brücken haben. Ich glaube, wir sollten uns auch in der vertieften Diskussion mit dem Thema Mobilität gerade im Ballungsraum noch einmal dahingehend unterhalten in der Frage, braucht es nicht eine Gesamtplanung, einen Gesamtrahmen für das Thema Mobilität, insbesondere im Bereich Frankfurt-Rhein-Main, weil die Lebenswirklichkeit der Menschen eben jenseits der hessischen Landesgrenzen beginnt und auch jenseits der hessischen Landesgrenze wieder aufhört. Und Dort Mobilitätsplanung, Mobilitätsentwicklung voranzunehmen, das vielleicht auch mit einem Staatsvertrag, damit klar ist, wenn wir über den Bereich auch Entwicklung im ÖPNV und Ähnliches mehr reden, wer ist denn da eigentlich? wie? verantwortlich in den verschiedenen Bundesländern, meine Damen und Herren. Das wäre mal ein Staatsvertrag, über den ich gerne hier auch mit Ihnen diskutieren wollen würde, damit wir insgesamt Mobilität auch voranbringen können. Alles in allem in der Tat ist das ein Staatsvertrag, wie wir ihn immer wieder haben. Ich habe den Punkt angesprochen, wo wir glaube ich, über andere Staatsverträge und die Entwicklung von Mobilität diskutieren könnten und die grundsätzlichen Anmerkungen seien mir bei dieser ausgiebigen Grundsatzdebatte auch gestattet gewesen zu sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Eckert. – Nächster Redner ist der Abg. Gagel für die Fraktion der AfD. Ja, Herr Präsident, verehrte Kollegen, Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir beraten den Gesetzentwurf zum Planfeststellungsverfahren. und Das meiste wurde ja von den Kollegen schon gesagt an Zahlen Ich kann es auch für unsere Fraktion vorwegnehmen, dass wir natürlich dem Gesetzentwurf zustimmen. Mir fällt es jetzt natürlich schwierig, noch ein paar neue Fakten zu nennen, die Sie vielleicht überraschen. Deswegen will ich Ihnen vielleicht als Erstes einmal das Bildchen zeigen, worüber reden wir denn heute hier über diese schicke Brücke hier, 925 m lang zumeist auf bayerischem Gebiet, immerhin an der höchsten Stelle 96 m hoch. Also diese kann natürlich mit der Salzbachtalbrücke stellt die Salzbachtalbrücke natürlich locker in den Schatten von der Dimension her. Und wer sich einmal die Kosten von damals anschaut. Die hat damals 22 Millionen D-Mark gekostet, also im Vergleich zu 225 Millionen Euro Neubaukosten heute, und stammt aus dem Jahr 1964. Da war der Baubeginn, und 1968 wurde sie dann fertiggestellt. Aber, das wurde ja nun von vielen Rednern hier schon gesagt, heute müssen wir leider den Stempel marode und baufällig draufdrücken. Äh, und Marode und baufällig bedeutet natürlich nicht nur diese Brücke im schönen Bayern oder an der Grenze zu unserem schönen Land Hessen sind marode und baufällig, sondern wir haben natürlich ganz viele Brücken, die marode und baufällig sind. Und, Herr Naas, Sie haben natürlich schon so wahnsinnig viele Zahlen genannt, sodass ich schon Schwierigkeiten habe, jetzt da neue, noch weitere Zahlen zu nennen und kann vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen. Nämlich, wenn wir uns ganz Deutschland uns betrachten, dann sind etwa 3.000 der insgesamt 27.000 Autobahnbrücken marode und dringend sanierungsbedürftig nach Angaben der Autobahn GmbH. Und von den 4.000 Brücken, das wurde schon gesagt, sind 400 in Hessen etwa dringend sanierungsbedürftig. Die Verteilung. wir haben etwa 2.000 Brücken an Bundesstraßen und etwa 2.000 Brücken an Landesstraßen. Ich denke mal, das Sanierungsbedürftige wird sich auch in etwa die Hälfte die Waage halten, sodass etwa 200 jeweils auf die Bundes- und auf die Landesstraßen verteilt zusammenkommen. Wir haben jetzt kürzlich die Meldung gelesen: Sämtliche Brücken der A45 müssen erneuert werden. Das heißt also, dieses muss man sich auch vorstellen. Wer die A45 kennt, weiß, sie geht durchs Mittelgebirge. Da gibt es ganz viele Brücken und alle Brücken müssen neu gebaut werden innerhalb der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre. Und dies gibt uns natürlich eine Idee, wie viel zu wenig in den vergangenen Jahren in diese Infrastruktur investiert wurde. Und der Grund, meine Damen und Herren, der Grund, meine Damen und Herren, ist natürlich die verfehlte Politik des letzten Jahrzehnts oder man muss eigentlich fast mehr sagen, der letzten Jahrzehnte. Und ähm, da muss ich leider auch, Herr Dr. Naas, die FDP mit ins Boot nehmen, weil ich kann mich irgendwie dunkel erinnern, dass Sie mit in der Regierung von 2009 bis 2014 gesessen haben. Und da wäre es eigentlich entscheidend gewesen für die FDP, diesen kommenden Mangel mit zu adressieren. Denn es ist ja nicht so, dass die alten Brücken, die in den 60er und 70er Jahren gebaut wurden, plötzlich in den 2010er Jahren oder jetzt 2020, dass das eine Überraschung ist, dass die 60 Jahre alt wurden. Also die Vorhersage des Datums, das sollte auch der FDP noch irgendwie gelingen. Und auch der Schwerlastverkehr, meine Damen und Herren von der FDP, der sich verändernde Verkehr, das ist auch keine Überraschung. Das konnte man anhand von Vorhersagen von Verkehrswissenschaftlern auch vorhersagen, dass der Verkehr sich verändert und sich auch selbstverständlich der Schwerlastverkehr verändert. Das heißt also, die Dimension der Brücken, das war eine absehbare Sache, dass die Dimension der Brücken in Hessen und natürlich auch in Deutschland viel zu gering dimensioniert wurde. Und man muss einfach sagen, es ist Politikversagen auf breiter Front. Ich meine, wir leben in einem Land heute, in dem Gendersprache, Klimaschwindel und Migration einen höheren Stellenwert besitzt als eine intakte Infrastruktur. Und es ist ganz klar, dass natürlich irgendwann mal Zahltag kommt. Und Zahltag war an der Salzbachtalbrücke mit der Sprengung der Salzbachtalbrücke sinngemäß als Symbol für die marode Infrastruktur in Deutschland. Dafür steht im Grunde genommen stellvertretend die maroden Brücken, die in Deutschland rumstehen und unter anderem auch in Hessen. Ich darf mich bedanken und ich habe ja bereits meine Zustimmung zum Gesetz schon signalisiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gagel. – Wir sind damit am Ende der Aussprache und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den WVA.